Ich brauch auf jeden Fall mal wieder was zum Essen. Boah, wenn die Hühnchen jetzt her. Hallo! Hä? <lacht> ich check gar nichts mehr, Steve. Hey und herzlich willkommen zur 12. Folge von Minecraft Tour. Yo, Leute, was geht ab und willkommen zur 12. Folge. Heute wieder zu zweit mit Alex und wir joinen drauf. In 3, 2, 1, go drauf. Yo. Hallo! Ich bin drauf. Hi. Yo, ich bin auch drauf. Ich falle aus der Map. Echt? Irgendwie bin ich in einem Block. Ah, das passt alles Tolles. ist jetzt wieder der Tour-Werks ist oben ja. Ich habe sogar Wasserläufer auf meinen Trigger Ey, bei mir ist ein Weihnachtsmänner, Alex. Steve. Echt? Ja. Cool. Steve, wir legen immer mit Endermännern an. Ich hab oh, Enderburger. Oh, um Ender Warum ne? Jetzt hey. war? Drei? Nein, no, zwei. Ich hab Haltbarkeit auf meine Picke. Sieh, wo bist denn du? Ja, da. Okay. Ich hüpfe immer noch im rum. Ich fahre mal so lange Äpfel, bis du wieder mal da bist, oder? So, ja, ich fahre noch mal dafür. Und dann noch ein äh, paar Bücher auf Brot. Alles gut. Irgendwie lag es halt bei mir. Für die verbauste äh, Internet. In, in, in, in, in, in, in. Simon? Okay, Philipp verbraucht wieder Internet. <lacht> was Wasser, Wasserraffinerität ist ja nicht Wasserläufer, oder? Wasserraffinerität Wasserläufer? Was? Nein, glaub nicht. Ich weiß es nicht. Was ist denn dann Wasserraffinerität? Gute Frage, aber. das ist die ganze Brauchst du noch irgendwas, was ich entchanten kann? Oder was wir brauchen? Rottbücher auf jeden Fall. Ja super, ich muss aber irgendwas anderes in Oder Bögen. Wer ja, brauchst du noch Bögen? Ich hab Power 3. Der hm. Power 4. Mach ich einfach zwei Holzschwerter. Okay? Okay. Ja, hey. Die Pflanzen brauche ich mal wieder essen. Für was? Für Essen. Ich habe nur noch 6 Hühnchen. Das keine -Bücher, ne? Das ist halt. Auch jetzt Schutz 1. Stärke. wann? Ja, Katze, auch meine Aufnahme wieder mit dabei. <lacht> nice. Wieder Schutz. Okay. Machen wir dann. Wie viele Schutzbücher brauchst denn du noch? Was hast denn du jetzt auf deiner Rüstung? Schabot 2-2 mal Du brauchst noch zwei Brotbücher. Ja, circa. Okay, krieg mal hin <lacht> Ja, auf diesmal mehr Glück mit Apple ja. Boogie Aber oh. Du mit deinem Boogie, Alter Boogie, Boogie, Boogie Letztes Buch, ich krieg sogar Brot drauf, nice immer wieder voll. Hin. Also wir könnten auch Tränke machen. Tränke welche? Welche? Ne, wir, wir haben kein Dings mehr. ich komme mal raus aus dem Wetter, ne? Ja. Ich bin auf 80, Alter, wie bin ich denn hier hochgekommen? Ich glaube da drüben hat irgendwer neben mir Äpfel gefarmt. Echt? Ja, außer ich hab echt so viel Äpfel gefahren, da das glaube ich nicht. Die Sau. Hm. Das war aber dann wahrscheinlich Simba oder so. Muss sein, ja. Welche Höhe bin ich jetzt? 55, muss noch weiter runter. Noch fett, auf 38 muss ich, ne? Ja. Also da ist halt Lava in der Nähe, muss da passen. Das ist ein Witch? Tief. Dann knallt sie weg. <lacht> knallt sie weg. Ne. Nicht? Ne. Äpfel hast du jetzt? Noch keinen einzigen mehr. Immer noch keinen gefunden. Ne. Ich mich gerade hier 200 Blöcke Richtung Spawn. Ah, da muss einer Äpfel gefarmt haben, weil das dann Leaves immer dumm gelegen. Ne, dann war das sinnbar. Geht es mit einer Schere echt schneller? Ich glaube, das Ihr ja, macht doch mal, aber die Scheren gehen halt schnell äh, broken, ne? Ja, weil ihr habt einen Opfer mehr. Ich hab das immer im Singleplayer mit Scheren ausprobiert und habe keinen einzigen Opfer gekriegt bei 10 Bäumen oder so. Vielleicht mache ich da irgendwas falsch. Da waren irgendwelche Opfer. Das gibt's denn nicht. Ja, da ist noch einer, nice. Noch einer, nice. Ich ja, hoffe, Simon, du weißt Ich muss aber nach rechts oder so. <lacht> Komm ich nicht lang. Oh, wo mhm. ich hier rumeier, ey. Wo denn? Arsch der Welt im Nether. Nice. Irgendwie einen Weg nach links zu suchen, wo wir hin müssen. Oder so, wo ich hin muss. Ich probiere das mal mit einer Schere aus. die. Hier ist die Nether-Festung okay. Einfach so dann durch. Ja, ne Jetzt Das geht ab, Alter. Was? Ja mit Scheren die Blätter abbauen. Ja ne? Geht ganz gut eigentlich. Ja, aber ich krieg halt keine Ahnung wie ein Ich mal Gedanken machen. Vielleicht Team Apple habe ich gesehen. Das ist auch eine Festung, ich weiß ja nicht ob das die Festung ist, wo wir waren. Weil hier hat doch keine Miete. Boah, Arsch hier gebe ich noch einen Try. Jetzt wieder in die Festung rein. Hä? Nein, wir waren aus das sieht, no, sieht nicht. Ich ja, ist ja glaube ich Ja. Die Schere. Hey, ganz Zwar ganze Scheren, ob bauten einem muss sie wieder rauskommen. Komm bei 9278. Ja, die Schere ist irgendwie nichts mit mir. Ja, Stevie Baker holt mir eigentlich. Nicht? Ja. Nee. Eigentlich nicht, ne? Jetzt sind die fast alle Plätze von hin. Jetzt gehen die mal in die Kisten rein Schon. Oder? Steve, wann kommst du denn du? Ich bin auf dem Weg, aber jetzt über Lava. Und ein Gas irgendwo. Okay. Ja, hier müsste das Portal eben sein. Hm. Ob hier nicht das Portal ist. Ich bin bei 90. Rüben ist das Portal lol. Als ob es auf der anderen Seite vom lava sehe ich Ja, auch bei mir so. Ne, hey, wir haben, doch, wir haben noch, boah, okay, Arn kennt man wir noch machen. Echt? Jupp. Ich brauche auf jeden Fall mal wieder was zum Essen. Eigentlich sollte das nicht aus. Ja, das ist immer anfangen. Leute, ich bin wieder zu blöd zum Rufen heute. Ich bin draußen. Nice. Ich habe noch zwei Brotbücher für dich. Danke sehr, ja, kannst, ich bin beim Versteck und bei uns. Wo bist du denn überhaupt? Lauf ein Versteck. Ja moin. Eins, zwei. Sharp, Floor. Wie sind das da aufgekommen? Boah, wenn die Hühnchen jetzt her... Hehe, <lacht> Check gar nichts mehr, Steve. Wer ist denn voll loop, ey? Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Leben aber auf jeden Fall nicht. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt was Produktives. Was denn? <lacht> Am Kies. Kies? Da ja, kannst du mal zu mir kommen. Ich bin auch bei dir. Hä? Ich bin genau vor dir. Was? Vor unserem Versteck bin ich. Ist also Vor unserem Versteck. Hm. Nice. Hier unten, ja. Komm mal zu Band, dir. Sankt hat ich alles hergeben. Ich dort. Danke sehr. Brot, Brot. Oh, Zombie. Creeper. Nee. Nice. Ja, Arnd Gap könnten wir noch machen, Steve. Warte, gib dir mal ein Boar. Wie viel brauchst du? So viele wie du nicht brauchst. Luck! <lacht> like. Ich hab 16. Eine oh, super. Junge, was mit Base? Ganz oben im Himmel. Arsch yeah. der Welt. <lacht> was was, was wollt ich denn jetzt machen? Achso, ich wollte dich schon. Ich brauch noch. Wie viel wir einfach nur haben. Einfach abnormal. Danke. Steve ich brauch noch Shop 1 schon ganz nice. Habe ich noch für dich hier Den Zaubertisch bitte Ja mach du erstmal deine Rüstung Unbreaking? Ja ich okay. habe Unbreaking nochmal drauf gekippt ist das, Warte mal anders drum ist besser Ist das Wurscht? Ja ist Wurscht Ich habe Shop 3 Schwert habe ich schon nochmal Abo! Haben wir noch Feuersteine drinnen? Nein, ich in der, in der Kiste? Nein. So, dann fahren ich noch ein bisschen Feuersteine. Jo. Oh, Glück. Warte mal, Schaub, 3. Auch in der Roboter. Bohr. Ne, kommt schon, kannst du auf ihn. Hast du Spinnenweben? Nein. da. Nice. Das brauchst du Spinnenweben. Ja, was soll ich verzauern, wenn ich nicht kann? Irgendwas verzaubern können. Eine Spitzhacke, eine Axt, eine Schaufel. Nein, du bringst Verzauberung. Du hast kein Zuckerraum mehr drin, genau. Wir haben nichts mehr an Zuckerrohr. Nee. boah. Unbreaking nehmen. Alter, ich hab gleich keine Verzauberung mehr. Keine Verzauberung mehr oder keine Level? Keine Level. Um 3, okay, das zählt sie fast raus. So. So, jetzt habe ich genug, glaube ich. Ja, ich brauche jetzt noch 5 und 19... Na, 5. Ja, ich brauche noch ziemlich viel Level, Steve. Ich hab eigentlich gar nichts, Alex. Genau da. Ich hab drei Bauernsbögen eingeladen, gell? Drei Feuersteine, ey. Mhm, mhm, mhm, mhm. Steve Sulin, Snyder wieder gern. Den Pfeil hast du, Alex? Ich ja, hab ich. gar keinen. Da, ich Elf, habe ich. Das ist keine Pfeile? Elf Pfeile habe ich. Warte, ich werf dir welche hin Ja, danke sehr Eine Minute ins Snedder, gehen. Steve, hast du noch einen Gap? Ja, was den hast denn du? Ja, Earth. Ich hab zwölf. passt auf Nee, man, einen Apfel Ähm, Apfel, ja Die eine Minute gehe ich jetzt nicht mehr ins Schnelle. Hier, warte mal, ich werf dir mal was hin, komm her Ja, was denn? Ja, stell du, du stellst den nicht Bau ab Achso, okay Nein, wir einfach nur eine. Ein, ein, nein, nein, warte doch mal, warte mal, warte, warte, mal. Es geht doch viel produktiver. Alex, warte doch mal. Alex! Mach auf das auch, Steve. Das ist total sinnlos. Ja so, du sollst einfach nur hinstellen, ich bau ab. Mehr nicht. Alex, du sollst einfach nur hinstellen. Das wollte Yo. ich ja. Alex! Ich hab keine mehr. Da baut's halt einfach kreuz quer, das muss. Ich hab keine Dings mehr. <lacht> ja moin. wieder Alex, komm her, hier, hier, hier, komm her. Ja. Komm, komm jetzt noch 30 Sekunden. Du stellst einfach nur auf einen Place, auf, auf den Platz da, auf den da. Wo ist komm es denn da? Oh, Alter, kann man Einfach nur da hinstellen, genau. Oh, fuck. Läuft. Binger weg, Steve. Ich auch. <lacht> <lacht> nice. nice. Volle Folge. Kann man schon mal klatschen, ne?